In diesem Video geht es um die Verwendung von Cloud-Speicher. Mit Hilfe von Diensten wie beispielsweise Dropbox, iCloud, Google Drive oder Nextcloud lassen sich auf einfache Art und Weise Dateien mit anderen Personen austauschen. Außerdem lassen sich Dateien über mehrere Geräte hinweg synchronisieren. Cloud bzw. Cloud Computing beschreibt zunächst allgemein den Ansatz, IT-Infrastruktur über ein Rechnernetz bzw. das Internet zur Verfügung zu stellen. Dies kann Speicherplatz sein, oder Rechenleistung, oder auch bestimmte Anwendungen. Cloud Storage oder auch Cloud Speicher eignen sich besonders, anderen Personen Dateien zugänglich zu machen. Im Gegensatz zu der Verwendung von E-Mail-Anhängen oder Lernplattformen wie Moodle, können mit Hilfe von Cloud Speichern auch sehr große Dateien, wie zum Beispiel lange Audiodateien oder hochauflösende Videos mit anderen geteilt werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass ich einen permanenten Zugriff auf Daten geben kann. Das heißt, wenn ich Änderungen an Daten vornehme, brauche ich nicht jedes Mal einen neuen Zugriff gewähren. Der Zugriff ist auch nicht auf eine Person beschränkt, sondern ich kann mehreren Personen Zugriff erteilen und diese können wiederum Änderungen an den Dateien vornehmen, wenn ich das möchte. Cloud-Systeme arbeiten eigentlich alle auf eine ähnliche Art und Weise. Es gibt ein Serversystem, auf dem die jeweilige Anwendung installiert wurde. Über ein Computernetzwerk bzw. das Internet können Nutzerinnen und Nutzer auf die Anwendung zugreifen und sie verwenden. Bei Cloud-Speichern bedeutet das, dass ich von verschiedenen Geräten auf dieselben Dateien zugreifen kann bzw. der Cloud-Dienst die Dateien über verschiedene Geräte hinweg synchronisiert. Nextcloud ist eine Open-Source-Alternative zu kommerziellen Cloud-Speicheranbietern wie Google oder Dropbox. Die TU Berlin bietet mit der TUB-Cloud eine eigene Nextcloud-Installation und ermöglicht Studierenden wie auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, diese kostenfrei zu nutzen. So verfügt beispielsweise jeder Studierende an der TU Berlin über 20 GB und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über 100 GB Cloud-Speicher. Im Folgenden möchte ich Ihnen zwei gängige Möglichkeiten erläutern, wie Angehörige der TU Berlin auf ihren Cloud-Speicher zugreifen können. Eine Möglichkeit ist der Zugriff über einen Internetbrowser. Die zweite Möglichkeit ist die Installation eines Desktop-Clients. Zunächst schauen wir uns die Verwendung der TubCloud im Internetbrowser an. Unter tubcloud.tu-berlin.de können Studierende bzw. Angehörige der TU Berlin auf den eigenen tubcloud Cloud-Speicher zugreifen. Hier muss ich mich mit meinem Benutzernamen und Passwort anmelden. Benutzername und Passwort sind hierbei dieselben wie bei allen anderen Diensten der TU Berlin, wie beispielsweise E-Mail, Quizpost oder die ISIS-Plattform. Nachdem ich mich mit meinem Benutzernamen und Passwort angemeldet habe, komme ich in die Hauptansicht. Hier sehe ich alle meine Dateien, kann Ordner erstellen, Dateien hochladen oder mit anderen teilen. Hier oben auf dem Button kann ich einen neuen Ordner erstellen. Nachdem ich einen neuen Ordner erstellt habe, lade ich zur Demonstration eine Videodatei hoch. Den Ordner mit der Videodatei kann ich nun mit anderen teilen. Dafür klicke ich auf den Teilen-Button und danach auf das Pluszeichen, um einen neuen Freigabelink für diesen Ordner hinzuzufügen. Nun kann ich auf den Button Link Kopieren klicken. Nun befindet sich im Zwischenspeicher ein permanenter Link zu diesem Ordner. Diesen Link kann ich im Anschluss beispielsweise in einen Messenger oder in eine E-Mail kopieren und anderen zusenden. Ich kann ebenfalls die E-Mail-Adresse des Empfängers hier in das freie Feld eintragen. Bei der Freigabe eines Ordners lassen sich bestimmte Einstellungen vornehmen. Ich kann erlauben, dass Dateien im Ordner hinzugefügt oder bearbeitet werden können. Ich kann aber auch einstellen, dass Dateien nur hochgeladen werden dürfen, also weder betrachtet noch bearbeitet werden können. Dies eignet sich beispielsweise, wenn Lernende Hausarbeiten oder Hausaufgaben online abgeben sollen. Außerdem kann ich den Ordner mit einem Passwort schützen, sodass nur Personen zugreifen können, die den Link zum Ordner haben und das Passwort kennen. Dies ist nützlich bei der Verarbeitung von sensiblen bzw. personenbezogenen Daten oder wenn ich urheberrechtskonform lernenden Seminarunterlagen, Auszüge aus Texten oder Videos zukommen lassen möchte. Eine weitere nützliche Funktion ist ein Ablaufdatum setzen. Dies bedeutet, dass der Link nur für den eingestellten Zeitraum verwendet werden kann. Hier kann ich den Link zu diesem Ordner löschen, ohne den Ordner an sich löschen zu müssen. Mit diesem Button kann ich einen weiteren Link erstellen. Dies ist sinnvoll, wenn unterschiedliche Personen unterschiedliche Zugriffsrechte haben sollen. Und nun beschäftigen wir uns mit dem Desktop-Client. Über die Webseite der Zentraleinrichtung Campus Management oder direkt unter der URL updates.tubcloud.tu-berlin.de kann ich mir für das jeweilige Betriebssystem den passenden Desktop-Client herunterladen und installieren. Zuerst laden wir uns die entsprechende Installationsdatei herunter. Ich gehe in den Download-Ordner und mache einen Doppelklick auf die Installationsdatei. Nun führe ich die Installation durch. Nach Beendigung der Installation können wir den Desktop Client starten. Auch hier müssen wir als erstes unseren Benutzernamen und das Passwort eingeben. Nun kann ich einige Einstellungen vornehmen. Zunächst kann ich entscheiden, ob alle Dateien, die bisher im TubCloud-Speicher liegen, heruntergeladen und synchronisiert werden sollen. Ich kann mich aber auch dafür entscheiden, nur bestimmte Ordner oder Dateien auszuwählen. Das heißt, nur die Ordner, die ich auswähle, werden heruntergeladen und im Anschluss synchronisiert. Hier unten kann ich bestimmen, wo auf der Festplatte der TubCloud-Ordner eingerichtet werden soll. An dieser Stelle kann man ohne weiteres die Einstellungen, die hier angeboten werden, übernehmen und auf Weiter klicken. Für dieses Video entscheide ich mich, den TubCloud-Ordner in einem anderen Verzeichnis einzurichten und zwar direkt im Hauptverzeichnis der Festplatte. Außerdem entscheide ich mich, nicht alle Dateien runterzuladen. Ich klicke alle Häkchen weg und wähle einfach nur einen Ordner aus. Anschließend drücke ich auf Verbinden und dann auf Abschließen und schließe alle Fenster. Je nachdem, wie viele Dateien bereits in der TopCloud sind und je nachdem, wie gut Ihre Internetverbindung ist, kann es einen Moment dauern, bis alle Dateien heruntergeladen wurden. Hat die Synchronisation geklappt, erscheint nun ein kleines Häkchen in der Taskleiste. Das gilt übrigens für Windows genauso wie für macOS oder Linux-Betriebssysteme wie Ubuntu. Ist an der Stelle kein grünes Symbol mit Häkchen, sondern ein blaues Symbol mit Pfeilen, ist der Client gerade noch dabei, Dateien zu synchronisieren. Ist dort ein rotes Symbol mit Kreuz, besteht ein Problem. Klicke ich auf das Häkchen, erscheint folgende Ansicht. Es werden alle Ordner angezeigt, die sich bisher in der TubCloud befinden. Mit der Schaltfläche vor den Ordnern kann ich hier ebenfalls bestimmen, welche Ordner auf den Computer heruntergeladen und synchronisiert werden sollen. Ich entscheide mich dafür, zwei weitere Ordner zu synchronisieren und klicke auf Anwenden. Nun sehe ich am blauen Symbol, dass die Ordner synchronisiert werden. Erscheint wieder das Häkchen, ist die Synchronisation abgeschlossen. Öffne ich den Dateimanager und wechsle in den tubcloud Ordner, kann ich nun auf die Ordner zugreifen. Die grünen Häkchen zeigen mir an, dass diese Ordner durch die TubCloud aktualisiert werden und auf dem aktuellen Stand sind. Erstelle ich nun hier einen neuen Ordner, wird dieser automatisch über die TubCloud synchronisiert und ich kann ihn auch über den Browser aufrufen. Habe ich den Client auch auf einem anderen Computer installiert, erscheint der Ordner nach einer Synchronisation auch im dortigen Dateisystem. Alle Dateien und Unterordner stehen mir nun über verschiedene Computer und Betriebssysteme hinweg zur Verfügung. Ich benötige keine USB-Sticks oder externe Festplatten, um meine Dateien über mehrere Computer hinweg auf demselben Stand zu halten. Über die Zugriffsmöglichkeit über den Browser kann ich außerdem an jedem beliebigen Computer weltweit auf meine Daten zugreifen und auch anderen den Zugriff ermöglichen.